Servus, wir sind hier bei der Marke Atomic. Neben mir steht der Muri und wir haben ein weiteres spannendes Modell aus der Redster-Serie. Ja, das ist unser Redster XTI. Das ist ein Ski für den sportlichen Einsteiger bzw. auch für sportliche Skifahrer. Wir haben auf dem Ski eine doppelte Titanalbewirtung, das macht den Ski schön steif. Also da hält er super am Vormittag auf griffiger Piste. Nichtsdestotrotz haben wir es geschafft, den Skigewicht zu reduzieren. Das macht es dann vor allem auch dem Einsteiger einfach. Und das Besondere an dem Ski, wir haben hier einen Multiradius verwendet. Das heißt, du kannst den Ski im Slalom-Turn fahren, du kannst den Ski in mittleren Radien fahren, du kannst den Ski im riesenslalom fahren, also in weiten Radien. Alles ist mit dem XTI möglich. Und ich würde sagen, probiert es, dann spürt es. Super, spannender Ski, wir schauen mal auf die Piste. So, bei mir ist wieder der Toni Schneider von Radsport Schneider in Traunstein und der Toni hat jetzt unser Sondermodell, den Atomic Redster XTi getestet. Wie war denn dein Eindruck? Ja, das ist ein schöner, angenehmer Ski. Der Ski ähm, ist äh, sportlich, nicht zu sportlich. Flat Atomic ist es im Endeffekt der Ski für einen angehenden Rennfahrer, der schon einen sportlichen Ski möchte. Der kann Kurzschwung, der kann aber auch wirklich sehr gut Langschwung und äh, ist dann auch wirklich auch vernünftig laufruhig. Zielgruppendefinition? Ein sportiver Ski, hat schon Power, hat schon Biss, aber nicht für einen, für einen Vollprofi gedacht. Dankeschön, dann viel Spaß. Danke. Danke.